Hey Leute und Willkommen bei Let's Play Twinsaga bei Mafla Gaming. Heute haben wir wieder ich bin wieder weiter, wir kriegen jetzt unsere Reit hier endgültig Ach, jetzt habe ich gar nicht vorgesehen, ups Hallo Brunhilde, das Moment, ich muss meinen Timer starten beinahe hat ich es wieder vergessen Mensch, Mensch, Mensch, was ist los hier? So, <kühm> Hallo Brunhilde, das Kapibara wird ziemlich schlau junaya tätschelt brunhildes kopf Freak, Freak! Brunhilde reibt sich genüsslich an <lacht> an Lunayas hand marisa tritt zu brunhilde und sieht sie nachdenklich an <lacht> brunhilde wird von marisa angestattet und wirkt als würde sie etwas sorgvoll sorgenvoll zurückgucken sie hm das ist seltsam aber sie schaut schaut marisa schaut die mit ernster Miene an, an diese wirkt wie erstarrt und wagt es nicht sich auf stärker zu bewegen ich mag sie <lacht> krieg krieg als sie das hört von Hilde marisa ist glücklich mit ihrem kopf an während marisa sie umarmt oh mein gott ich werde heißer <lacht> okay jetzt wird es wieder gehen Du atmest erleichtert auf als du siehst dass marisa und brunhedl miteinander klarkommen aber marisas ursprüngliche ein gegenüber dem Tier gibt dir dennoch zu denken und du willst dich auf jeden fall noch mal darüber befragen und du überlegst gerade wie du im gedanken wie du seinen gedanken und worten fassen willst als du den bodenbeben spürst und, und ein furchterregendes heulen in der ferne hörst das alle aufschrecken ist <lacht> Ach du, scheiße, rufen Marisa und Lunia, Luna ja zusammen. das Geräusch, ja. und beide schauen sehr vorsichtig in der Ferne Okay, was war das? Ich gerade irgendwas in meinem Zimmer, Zimmer umgefallen. Ähm, ah, ich kann jetzt Talente benutzen. Okay. ähm, meinen Punkt zu verteilen, ja, soll mir klar ähm, pro Level Angriff meine Geschwindigkeit kann ich verbessern, ich kann meinen Crit verbessern und dann ausweichen Ich lese erstmal durch. Während du noch keine Ahnung hast, was das heul heulende Geräusch aus der Ferne zu bedeuten hat, bemerkst du die angespannten Gesichter von Luia Lunaya und Marisa. Luna Lunayas Name, ey. Wieso bekomme ich das in den Kopf rein? Ich stotter jedes Mal. Egal was es ist, mit Sicherheit es ist es nichts Gutes. <lacht> Wenn ich mich recht entsinne... Dann gibt es ein Monument im Südosten von Besanshafen. Es handelt sich um ein Segel, das die böse Geister der alten, des alten Schlachtfelds im Nordosten unter Kontrolle hält. Sagt Marison, reibt sich am Kinn. Das ist korrekt, es gibt tatsächlich solch ein Monument im Südosten. Laut der Legende gab es es vor tausenden Jahren eine Katastrophe und das Monument wurde errichtet, um die untoten Geister zu versiegeln. Bestätigt Lunaria nickend das Vermutung. Oh, dieses Buchzeichen nervt. Oh, ich geschrieben. Cool. Hm, das ist schon eine ganze Weile her. Die Leute, die ihr leben waren zu dieser Zeit sehr ängstlich. Ich kam in kamen und beteten zu mir für ihre Rettung. Also sandte ich eine meiner Shenji, und, um sich darum zu kümmern. Ich musste kurz husten. Das Senji, das ich in Sandte, zerstörte die physische Gestalt der bösen Wesen und er baute das Monument, um ihre Geister unter Kontrolle zu halten. Dieses Häulen, es klingt genau wie einer von ihnen. Vielleicht verliert das Monument seine Kraft. Ach kommen komm, lass uns dort nachsehen. Hoffentlich ist die Lage nicht ganz so schön wie befürchtet. Margisa fordert sich auf, nach Südosten zu gehen. Alles um dich herum verwirrt dich. Du bist ja auch nicht sicher, ob du Magisa wirklich hauen kannst. Das ist einfach zu viel für dich. Und du merkst, dass du dich etwas fürchtest. Marfly, ich habe keine Angst. Ich bin mir sicher, von Marisa geht keine Gefahr aus. Lunaria scheint deine Gedanken lesen zu können. Und klopft auch mal auf die Schultern. Du bist außerwitzer vier sterns champion zu sein. Kopf hoch, redet rede dir Lunaria mit einem Lächeln zu. Ach übrigens, ich bin zusammen mit meinem Bruder hergekommen. Er ist zum Jagen in den Wald gegangen, um Nahrung für den Rückweg zu besorgen. Lass uns zuerst nach ihm suchen und dann gemeinsam nach Südosten gehen. So, jetzt kann ich meine Skillpunkte verteilen. Pro Level bekommt man also etwas. Das ist nice. Ach, pro Level ab. Schade, ich dachte jetzt, zeigen mein Level. Okay, also was nehmen wir? Ich denke, wir nehmen. Legs. Präzision wie viele Punkte haben wir überhaupt? Sechs Punkte. 3 drei langen und 3 in Crit. Das besteht hier erstmal. Hoffen wir mal, das war gut so. Dann haben wir hier mein Freibchen. Ach das. <lacht> Hat ja nicht mal eine Oh, wie süß das aussieht. Oh Scheiße. Ich wollte die Kamera frei drehen. Oh, okay. Dann mal. Auf nach Vans. <lacht> Was soll mit deinem Motor schnell? so, bereit hier. Oder, als sie den Elfenbogenschützen aus der Ferne erkennt, eilt Lunaya sofort auf ihn zu. Hatte sich einfach Luna heißen, mein Gott. <lacht> Lunaya, was machst du denn hier? Das plötzliche Erscheinen von Lunaya überrascht die Bogenschützen sichtlich. Du hast, hast du das seltsame Heulen gehört, die dort wird nur unheimlich. Er, er blickt in die Ferne. Die Sorge ist ihm ins Gesicht geschrieben. Wer sind die beiden? Fragt der Schütze seine Schwester förmlich und rät sich Marisa und ihr zu. Darf ich vorstellen, dass es mein Bruder war es. Ist. Ist, das es, ist Das ist Marisa, die Königin von santopolis Topolis. beginnt ihnen all das Geschehene zu erzählen und zu erklären. Oh, bitte vergeht mein meine Unhöflichkeit eurer Gnaden. Obwohl er doch ein wenig schockiert wird, Kniet wahres vor Marisa nieder, um seinen Respekt auszudrücken. Bitte sag zu etwas nicht. Du kennst dich du kennst dich mit Höflichkeit deutlich besser aus als so manch anderer. Marisa... Hä? Marisa blickt dich dabei unverhohlen an. <lacht> ja, ich bin nicht so nett. Das Böse nähert sich. Ich bin mir mittlerweile sicher, dass, sie, dass das Siegel beschädigt wurde. Seitdem dieses Heulen begonnen hat, tränen die Schlammalligatoren um hier völlig durch. Nein, nicht nur die Kreaturen. Die gesamte Atmosphäre hier hat sich verändert. Pass auf! Ein Stammalligator hat sich von hinten an Luiana angeschlichen. Das Small weit geöffnet. Vari stirbt auf Luiana zu und stößt sich zur Seite während er einen Pfeil aus den, aus den Köcher zieht. Er zieht und schießt den Pfeil genau in den Kopf des Schlammalligators. Oh, ein richtiger Pro, Alter. Uh, das war knapp. Danke, war es. Lun na Lunaya wirkt verängstlich, ihre Stimme zittert. Die Schlammalligatoren sind so aggressiv dass sie für vorbeikommende Leute eine Gefahr geworden sind. Dunaya wirft einen Blick auf den toten Stammalligator und betrachtet ihn ganz herde, und ganz herde in der Ferne. <lacht> sie sind zu nah bei der Stadt, stellt euch bloß vor, was geschieht, werden. Wenn sie auf die Strafen gegangen, sage ich sie mit was tun, fordert Dunaya ihn genau und sterbt auf Glück an seinen es haben wir keine andere Wahl, als diese Schlammalligatoren zu vertreiben. Scheiße, das Sie haben recht und müssen die Leute beschützen. Mal würdest du bitte ich begleiten, die Schlammalligatoren zu vertreiben? Du findest, dass Marisa und Luna ja gute Argumente haben und der haben schließlich so zu begleiten diese und diese Wüten der Schlammalligatoren wegzudrängen. So, mein Freund, da komm mal her. Ja, ah, in your face. Das Genau so meine ich das. jetzt weg. ich Ja, ich <lacht> habe einen Hyper-Mod. Okay. Ähm. Steam... Tasten... Wo ist das? Mensch... Gameplay, hier wird es irgendwo sein. <lacht> Bin ich bescheuert? Ich hab keine Ahnung, wie man diese Scheiße macht. Ist doch egal. Ich hab mir ich jetzt Zack! Zack! Zack! Ich zwei die stress ja. ja schon fertig ah, ich bleibe auch mein tier noch ein kämpfen auch jetzt links halt ein weggeflickt <lacht> mach sei du stellst dich echt nicht übel an ich habe gesehen wie du die fischer nur nichts erledigt hast das wohl wirklich von der königin Wirklich von der Königin von Sanktokolis ausgewählt. Zum Glück waren Mafli und, Maffei und, Maffei und, Maffei und Maffei. oh mein Gott, ich schreck meinen Namen schon falls aus, und war ich Harris hier, um uns zu beschützen, sonst hätten wir die Schlammalligatoren nie vertrieben. Lup, Luna, Nunaya, ja, dich und ihren geliebten Bruder. Und nachdem das Problem mit den Schlammalligaten vorerst gelöst ist, besticht ihr euch gemeinsam eine kurze Pause einzunehmen, bevor ihr weitermarschiert. Plötzlich geht euch ein weiter, weiteres bedrohliches Heulen aus. Südöstlicher Richtung durch Mark und Bein. Ich kann es fühlen, das letzte Stück des Sieges zerfällt gerade. Nicht mehr lange und die bösen Geister haben sich befreit. Oh nein, wenn das Siegel vollständig zerstört ist, wird vermutlich die nächste Katastrophe passieren. So nahe hat Zeit nicht mehr weiter zu wissen. der Blick war natürlich Marinas Marienes wahres. In der Hoffnung, dass er eine Lösung hat. <lacht> Mit herumstehen, werden wir auf jeden Fall nichts erreichen. Lass uns zum Monument gehen und einen Blick darauf werfen. Marisa, vielleicht weißt du, was zu tun ist. Du hast recht, lass uns dorthin gehen und zuerst den Zustand des Sieges überprüfen. Dann werden wir bestimmt etwas einfallen. <lacht> Dann auf zum so Dings da, da links. Wow, das ist, ja, das ist ja überhaupt nicht weit weg gewesen. Du bist geschockt und kannst kaum greifen, was du siehst. Du erzählst den anderen, dass das junge Mädchen vom Monument Fina ist, die Tochter des Bürgermeisters. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, du wendest dich den anderen der Hoffnung, von ihnen eine Antwort zu bekommen. Dieses Mädchen, ich spüre einen Schenzi-Auber, die im dieser stadt konzentriert auf Fina. Versucht die Aura besser zu erfassen. Dieses Mädchen wird kontrolliert von einer unglaublichen Kraft. Bleib fern von ihr, sie ist nicht sie selbst. Fina war solch ein nettes und einfaches Mädchen. Egal was passiert, wir werden, müssen dir helfen, von diesen bösen Macht loszukommen. naja ist vorsorge völlig ausgelöst. Sie kann nicht. Sie kann nicht anders als einen weiteren Schritt auf Finas Fuß machen. Aris hält sie zurück. Wenn du nicht weißt, was wir tun können, wird mehr herangehen bestimmt nicht helfen. Die finstere Macht muss auf sich vertrieben werden. Wenn es zu so weitergeht, wird sie völlig von der Dunkelheit verzerrt und zu einer Marionette werden. Bis die letzte Energie des Sieges verschwunden ist. Wir müssen sie aufhalten. Wenn bösen Geister herausbrechen, dann ist alles zu spät. Marisa, könntest du nicht deine Kräfte einsetzen, um Fina aufzuhalten? War ich, sieht Marina ernst an, wissen, dass sie die letzte Hoffnung ist. Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe fast alle meine Macht vor 15 Jahren verloren. Marina soll es schwer. Auch wenn ich in den Jahren meines Schlafes etwas Kraft zurückgewonnen habe, bin ich weiter von dem Pferd, damit alleine fertig zu werden. Marisa, was wäre, wenn ich dir einmal meine magische Kraft auf dich fokussieren würde? Denkst du, es würde ausreichen? Ich habe außerdem noch ein, das eben Amulett, das ich von erhalten habe. Das sollte auch etwas helfen. Hm, dieses, um, dieses Amulett scheint tatsächlich sehr wirksam zu sein. Zusätzlich dem Magie von uns beiden, es könnte funktionieren. Lass es uns versuchen. Magie blickt auf das Amulett und wirkt etwas Wirkt etwas zuversichtlicher als noch zuvor. Maflai, Fly näher dich, nähere dich, und nähere dich, dich, China und halt das Amulett entgegen. Marisa und ich werden unsere Kräfte bündeln und das Böse aus China vertreiben. Luana, Lujana reicht dir das Amulett. AR-Bind! Okay. fies. Okay. Mach jetzt Ex Exorzismus. Scheiße, jetzt habe ich es auch sehr übersprungen, weil ich mich bewegt habe. Was ist das? Oh war ja, das ist schwieriger als gedacht nach dem Kampf gegen das shen das Finale, das von final Besitz ergriffen hat, wirkt aus äußerst erschöpft. Meine Güte, das ist auch ein Shenzi. Ich kann das kaum glauben warum wendet er sich gegen uns nun naja statt auf dem auch das böse wesen das china kontrolliert naja hab keine angst ich kümmere mich darum nur ein weiterer konflikt zwischen unterschiedlichen fraktionen ich mir davon habe ich schon genug gesehen ohne zweifel wurde er von amaris den rubin -Sternen geschickt und seine mission ist es alles alles also Leben auf den Menschen wird auszulöschen, mich eingeschossen, mach es gut ausgeprägt. Mach dich zum Kampf bereit, Machler. Ich werde deinen Körper als Medium verwenden, um diesen Diener des stern zu zerstören. Ich werde alle meine verbleibenden Energien dir kanalisieren. Sei bereit, Marier in deinen Körper zurück und du verschmierst wenn Blut an Energie in deinen Adern pulsiert. Doppelter Ärger besser wenn die welt ja, und die welt vor der zerstörung zu retten um die menschen dieser welt zu verraten, vereinen und das böse auch von der zu verurteilen Um unseren griff nach den sternchen nach den sternen zu erweitern brauchst du mit lichtgeschwindigkeit auch in deinen gegner Okay. Nein, lauf doch nicht dahin, Alter. Tschöse. Ja, okay. Jetzt geht das los. Oh Gott, lauf doch! Ich bin irgendwo so behindert, weil meine Mord nicht geht, ich kann ja nicht weglaufen, was? Aber lauf doch nicht dahin, Junge. Ich will den Scheiß Oh shit, that's that stuff from here. Oh, oh, oh. Oh, that comes held to easy. Das wird jetzt gleich Ich hab die fertig so. Oh nein, die wollen zurückkommen. Und damit beende ich die heutige folge ich hoffe es hat euch gefallen obwohl ich für das die dialog noch legt leg fina dorthin lunaja macht etwas platz in karavandel so dass varis fin fina niederlegen kann fina liegt im koma lunaja beginnt fina zu untersuchen und um zu überprüfen ob sie verletzt ist. So. Ähm, Kämpfer trägt der Vorteil. Krieg oder Angriff. Kritischen Schaden. Oh, neue Ausrüstung. habe ich jetzt gemacht. Ich okay, überspringe das Scheiß-Dialog jetzt mal. Ich habe jetzt keinen Bock hier drauf. Alter. Ähm Ach so, das sind solche... Äh, ich doch nicht so viel. Ah, stärker die mich stärker mache. Ja, okay, geil, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und rein, ciao, bis zum nächsten Mal.